hallo. ihr habt vielleicht gedacht, wo ist der denn jetzt geblieben? Hier, ich bin doch da. Jetzt gab es in letzter Zeit ein paar wenig Videos, weil, weil ich war ja aufgrund der letzten Videos, die ich gemacht habe, so ein bisschen mit Shell Command Injection unterwegs und habe da mal so ein bisschen geholfen, die Firewall GUFW wieder auf die richtigen Bahnen zu bringen. Sehr netter Kontakt äh, zu dem entsprechenden Autor des äh, Programms, Herrn Costales. Äh, Geschöne Grüße in der Spanien, äh, Herr Costales, wurde inzwischen als kritisch eingestuft, der Bug. Und wir sind immer noch dran, äh, so ein paar Brocken rauszufinden, äh, wie man einen äh, Bug meldet, äh, könnt ihr rausfinden. Im Programm selber sind oft äh, kleine Links äh, in der Hilfe. Oder ich hatte auch mal ein Video gemacht zu dem Thema Ubuntu-Bug. Wie man einen Fehler meldet. Gut, wie gesagt, Shell Command Injection äh, haben wir da bald durch. Aber wie gesagt, da muss noch so einiges passieren zum Zeitpunkt dieses Videos. Äh, was haben wir noch, ähm, was diesen anderen Bug betrifft, äh, habe ich auch natürlich gemeldet. Äh, Shell Command Injection äh, im Screennet. Gut, kann ich mich jetzt nicht drum kümmern. Es küm kümmert sich auch kein Sound drum. Warum kümmert sich da Kaiser auch drum? Weil ne, der Bug-Report wird in 54 Tagen äh, von, von dem Datum an gerechnet äh, einfach kommentarlos gelöscht, nicht weil er so schlecht wäre. Nein, er ist sogar brenzlig. Das ist ein Bug in einem Paket, äh, das nicht von Ubuntu und so weiter behoben ähm, wird vom, vom Team und von dem Autor des Programms. Das ist ein Community-Maintained. Paketchen. Wer sich da bitte mal Mühe geben wollte, den entsprechenden Bug zu beheben, äh, Anleitung ist hier, ja. äh, müsste halt ein bisschen Zeit investieren und da einiges ausfüllen, einiges richtig formatieren. Also wer so ein bisschen in der englischen Sprache mächtig ist und sich ein bisschen rein möchte, in äh, Python sich auskennt, ich meine der Bug ist so offensichtlich, äh, habe ich ja beschrieben, dass er einen beißt, den zu beheben. Wäre schön, wenn jemand sich von den Jungs und Mädchen, die hier auf meinem Kanal zugucken, äh, mal drum kümmern wollte. Das wäre nett. Da hättet ihr jetzt mal so richtig schön was zum Auszobern. Wäre ich sehr dankbar. Und das ganze ja, Team von Ubuntu wahrscheinlich auch. Weil das ist eine Community. Ja, getriebene Geschichte. Ja, also, Community seid ihr, ne, die Ubuntu benutzt, nicht nur betreffend der GUFW Firewall oder anderen Programmen, die von verschiedenen Autoren geschrieben werden. Wäre nett, wenn ihr euch mal darum kümmert, dort die Shell Command Injection zu beheben. Ja, wie gesagt, da kümmert sich Autor. Und so ein auch ich, ne? ich bin immer so hinweistechnisch. Guck mal, ich habe da was gefunden äh, unterwegs. Und jedenfalls könnt ihr euch das mal durchlesen. Ne? Höchst interessant. Und sollte bald online sein. In progress heißt es, ist bald äh, der Status so, dass es hierzu so ein Update gibt. Also deshalb war jetzt äh, in letzter Zeit nicht, äh, nicht so oft im Bilde. Apropos im Bilde, ich bin wieder im Bilde. Wer eines meiner letzten Videos äh, boah, das hat, der hat gesehen, äh, da fehlt schon noch was, ne, Eben äh, ja, die Gut, ich habe jetzt mittlerweile ein paar Zähne. Gut, also wie gesagt, gibt demnächst wieder ein paar Videos. Äh, Im Moment war ich ein bisschen beschäftigt mit dem Fixen von Shell Command Injections und äh, solchem Gedöns. Ist ja nicht nur, dass ich Videos darüber mache und sage, guck mal, es ist ein Fehler und melden Bug und fort ist er. Dann kümmere ich mich auch ein bisschen drum dass das auch in die Reihe läuft und es wäre schön, wenn von der Community sich jemand äh, beflissen fühlte, die Shell Command Injection im Paket Screenlets, was Community betrieben ist, äh, mal in Angriff zu nehmen, weil sonst komme ich gar nicht mehr dazu, wie das so. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben, verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.